Ja, hi und willkommen. Mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon schwer Teleport glänzen ist das, wollte ich euch nicht entgehen lassen. Ja, in der letzten Folge haben wir die erste Arena erledigt. Und guckt euch mal an oh, links. Jetzt sehen wir ja unseren Orden, sag ich mal, und wir zu einem Bild zusammenfügen müssen. Und ja, wir haben außerdem Lauch gefangen. Porrenta Galapolenta, was ein Kampf-Pokémon ist, richtig krass. Und ja, wir gehen weiter. Wir müssen zu Rot 5, damit wir. Er die Kate, die zweite Arena-Leiterin, herausfordern müssen. Und ja, wir sind wieder auf dem Weg da ist direkt wieder so ein Teil. hier hier irgendwie ein auf oder warum sind da immer drei von denen? Sau, da ist eine Wechsel, äh, das unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Ah und oh Gott, da kommt ein ding auf uns zu gott will so sie weil ur sie vor und und von diesen ein pokémon smash vorkommt mann du bist normal ich habe mich soweit weit äh, dings gespielt Sonne und Mond, als dich zu kennen, ja irgendwie so weit nicht so zwei Insel Herausforderungen oder so gemacht. Nur so, wo fliegt, flieg, flieg so da kommt natürlich nicht immer Team. Du bist nicht neu. Eiskalte Regel um das war viel einfacher. Sollte Lauch vielleicht an Stelle bringen. Weil auch ist auch irgendwie voll stark, habe ich sogar gefühl äh, Normal Kampf, sein Pelz ist wunderbar flauschig. Mag man es jedoch dieses zu brühen, setzt sich ohne Rücksicht auf Verluste zu wehr. So. Und ich will mir angewöhnen, jetzt jetzt mal zu gucken. Hm, Initiative, nee. Will dann immer direkt gucken, ob irgendwie Pokémon direkt irgendwie kompetitiv bereit sind oder nicht. Weil hier haben wir schon ein paar von denen ich glaube, die könnten also Die sind jetzt nicht, aber die haben wenigstens das richtige Wesen und so vielleicht schon mal. Also weiß ich nicht, denke ich mal, wir haben ein vernünftiges Wesen. Und jetzt mal, wenn ich so eins, aber ich mache das so mach halt strategisch. Hier pass auf, ja, Flauschling. Ja, ich tue jetzt dich einwechseln. Und dann mache ich den ja vielleicht ich dich jetzt einwechsel heilt sich Flora wieder. Intelligent. Ups. Ah, okay. Nee, du bist Fee, okay ich habe das Fee auf anfällig Feuer, ne? für mich ist fee noch neu also jetzt so blöde fragen kommen mir so hey, warum weißt du nicht ja als als ich das spiel gespielt habe da gab es noch gar keinen fee erst spiel ich gespielt habe, da hatten die noch nicht mal unlicht oder stahl ja und nicht und stahl waren mal neue typen ihr wusste das nicht so ich werfe jetzt den Ball so schon wieder so ein Kampf auf den ich gar keinen Bock habe oder habe ich einfach einen Ball fertig wird schon funktionieren dann halt sich das ich wieder hoch und dann hat so ich keine Lust so unser Team ist schon wieder viel zu stark Die Menge an Zucker, die jetzt brutal verschlingen, entspricht seinem Körpergewicht. Bekommt es nicht genügend Zucker, wird es unausstehlich. Okay. So, und da war ein Ausrufezeichen. Das, darauf habe ich mal gewartet. Jetzt mal gucken, mal hier. spezial Spezialangriff hoch, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Ding Spezialangriff ausgelegt ist physisch sieht irgendwie beides irgendwie gleich aus also ja boom dann irgendwann wenn ich das Spiel durch so Strategien angucken und so so so da waren auszeichen im Boden ah, dann ist schon wieder weg und das bedeutet da wirklich ein Pokémon da hat man auszeichen gesehen und boom das bedeutet dann mehr oder weniger erwartet ein etwas Selteneres Fragezeichen Pokémon drin, und ja, das habe ich irgendwie so herausgefunden. Und ja, so können wir aber noch mehr Pokémon stolpern. Anscheinend, ich habe schon wieder vergessen, Lauch hier erst stellt zu bringen. Das sind immer noch eine Vorentwicklung von dem Ding, geht ich gesehen. Hat entwickelt sich denn dann. Level 19 ist ja schon relativ spät. Eigentlich, ne ja, darum gibt es irgendwie zwei Versionen: einmal männlich und weiblich. Oder so, bei fliegt hat aber mich für eine Millisekunde gesehen. So wie noch einem Horrorfilm, so ein Jump Cut. Alles klar mit dem fangen haben wir schon mal drauf hier. Ich mag es immer, nicht dass da meine Erfahrungspunkte dafür kriegt. Hat alle Erfahrungspunkte kriegen. Ey. Sein Gesicht, ist, sein Gesicht ist stets ausdruckslos. Grund dafür ist die enorme Anstrengung, die es aufbringen muss, um seine Psychokräfte zu kontrollieren. So, es waren wahrscheinlich einige. Boah. Geh weg. So, ja, du kannst nicht richten Okay, 21. Ja, warum ist das Ding so krass stark? So, wir checken das Ding aus und ja, falls ihr euch fragt, warum ich immer direkt direkt ausschicke und äh, aber Spezialverteidigung runter. ja wenn und Verteidigungswert runtergeht, das ist schon mal nicht gut. So also, am besten wäre irgendwie so mäßig oder hart. Also wo irgendwie Spezialangriff hochgehen und Spezial, äh, Angriff runter und umgekehrt. Damit kannst du nicht viel falsch machen. Ja, ich muss mal auf die Karte gucken. Jetzt sagt mir gar nichts: Pokémon Hort Kelten muss ich da auch lang. Ja. Da war wieder ein Auszeichen. Da ist das wieder ein Pokémon. Also ja ich glaube da hat sich dieses pudding pokémon versteckt wenn ich mal gesucht habe ja, wir müssen erstmal hier lauf nach vorne packen weil level 19 oh das ist ein trainer da hat ein koch das sieht aus wie ein koch da ist ein koch ja, der grund warum ich direkt pokémon in die bank reinpacke ist Falls ich über ein Pokémon schleppert, ein gutes Wesen hat, dann möchte ich nicht unnötige EV schon mal verteilen. also nicht. Ich habe dafür ist irgendwie besser habe schon vor irgendwie dafür Sorge, damit nicht. Weiß nicht, wenn ja, so lange dauert später. So, hi. Da bin ich bei meiner Suche nach Bären doch gerade auf einen Pokémon Trainer gestoßen. Ich glaube, ich gehe mal nach oben und nach rechts. Ich glaube, hier ist schon wieder richtig. Küchenchef David fordert dich heraus oder David Knapp. Das ist ein Apfel was gerade ein Apfel in den Kampf geworfen. Okay, Level 20. Ähm, ich nehme an, muss Pflanzen. Hof. Das ist so krasser Teil, das dürfte nicht viel. Was wir haben aus dem Apfel ein Pokémon gemacht, so ja. Der Angriff ist jetzt stärker gewesen, und du warst weg. cool. Hätte ich meine Pokémon doch nur eine Bär gegeben, als ist nicht gut und seine KP stand, weil ein nach Angriff ist Pokémon vorzug andere Bären, man kann also nie genug davon sammeln. Darum sehe ich ein Camp. aber wir kommen so oder so dahin. Alles klar, ich habe ich gesehen. Anziehung, zu Zeichen der Klinge, so also ausgezeichnet Sachen ist Handlöchern. Wir sehen nicht, um was von Pokémon ist. Handeln also da ist diese Entwicklung von diesem Käfer, glaube ich. Da steht das sehr effektiv. Warum ist das sehr effektiv? Ist das nicht Käfer? Wie du weißt nicht, was für ein Typ da Pokémon Der Reflektor. Das ist vielleicht nicht schlecht. Okay, versuchen wir mal nochmal jetzt. Mein Zocken ist jetzt verstärkt, aber das jetzt Reflektor an. Also, Bams, ja, Konfusion mit Psycho. Du bist ein Psycho, okay gehe rein. Da ja nicht so viel Pokémon fangen, weil ich dann voll irgendwie über level was für mich das Spiel schon wieder zu einfach macht, und was bedeutet das Spiel wird zu langweilig für mich, weiß also ich nicht. Äh, Käfer Psycho, obwohl es sich fast lieber bewegt zusammenleben, soll Psychokräfte in überwacht sein, als ohne in seinen Panzer ausharte. Okay, und da habe ich ein Camp und wie jetzt der Zufall so will, muss ich mich äh, und runter. an für Verteidigung unter wieder ein Kack. So, das war zum Angeln, aber das checke ich jetzt nicht aus. Ja, du lass mich mal übernachten in deinen Ding. Wenn du Essen auf den Tisch zaubern möchtest, liegt der Trick rein bei ausrichten Hitze regelmäßig umzugehen. Ist mein Topf hat dann bist du auf dem richtigen Weg. Suche mal mein Poker Camp und stelle deine Kochkunst unter Beweis. Gekämpft von Erik, schön unter Knospi ist echt total fröhlich oder da kochen wir kochen wir müssen wie ein Camp einmal kochen. So jetzt wird gekocht. So. Ich mach mal fünf von den Dingen hier rein. Rip. Alles bereit. ja so, und jetzt mache ich wieder einen auf. Jamie Oliver, Gorn Ramsey, vereint. Ostlich da. So kocht man vernünftig. Pass auf, ey. Feuer, Feuer! Guck ich dann an, guck ich mal ein jetzt hier, da habe ich einen Trick herausgefunden Ich mache immer mit dem Rechten, mit Rechten dann doch. irgendwie viel schneller. wie langsam in der noch oben. mal, wie schnell ich umgehe. Und jetzt. Bonk, ich weiß nicht weil man da reinwerfen muss muss man hat in diesem gelben kreis oder darunter ich weiß das nicht so Pichu sieht voll irgendwie verstört aus süßes pilz curry pilze curry ähm. <lacht> Mamma mia und der mac Mario Master sagt, man muss langsam umrühren. Gute Klasse, Hokumil. Warum muss man dadurch Erfahrungspunkte kriegen? Kriegt man nicht schon durch genug Quellen irgendwie Erfahrungspunkte? Kommt das an. Ey. Oh. Da bin ich ein bisschen, finde ich echt nicht nötig. Ey. So, hi. Es fällt nun eine Demonstration der Pokémon. Ich höre persönlich groß zu gezogen habe. Oh. Ja, teresa und zeige ich dir mal was ich großgezogen habe die oh, aber du bist noch mal hier lauch zerstör das teil war du bist schneller Aua. Äh. weil wieder nur so ein stein aus dem boden konnte man mir Hui, bilia hui beider das ist so ein mond oder glaube ich kameradschaft was ich bin solo kämpfer angriff wie kannst du es war oh. keine ahnung irgendwie sieht auch aus wie so ein typischer schonen hero irgendwie so nur schonen anime so ein hauptchakter so, rat mal, Zonkling wird stärker, je öfter ich sie einsetze. Der Zonkling jetzt von Anfang an 40 Schaden macht er ganz schön extrem. Ich weiß noch, als er 20 Schaden gemacht hat. Ich habe jetzt nicht weit, welche Attacken ich am besten verwenden sollte. Nicht Kameradschaft, Schulauf ein for der head. Und da hinten ist noch einer direkt. Mein Freund von einem wilden Pokémon Ich bin auf der Flucht ziellos durch die Gegend geirrt Wie blöd bist du eigentlich? Mein Pokémon-Partner haben mich meine Partner Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Da wirst du gleich sehen. Das wirst du gleich sehen. fertig ich das? Guck man sich da Bradley fordert sich heraus. Wir nur sie du? Hast du nicht normal Kampf? Hast du nicht tot? Du bist jetzt tot. Das ist ja drüber das Steht sogar sehr effektiv um Überleg ich überhaupt doof duft du hast einen silberneren blick als ich nein frisst das bonk Und du bist weg Trassler. das heißt es gibt gerade wo in diesem spiel Gibt nur eine limitierte Anzahl von Pokémon in den Spielen? Ne? Ich, ich kenne ja schon. Kommt jeder mit irgendwie ein Gardevoir in sein Team haben? Irgendwie das sind wir Pokémon, das ich so am meisten irgendwie in der Space oder so im Team sehe. tot langweilig, jeder hat ein irgendwie irgendwie am Ende des Spiels. Dann lokario wenn das möglich ist. Ich brauche so Mainstream-Sachen bis um, ich wollte ich in Sonne und Mond glaube ich mein Team haben bis Käfer Flug jedenfalls nichts was Lauch hat irgendwie glaube ich ich habe nichts anderes glaube ich zu Ding wir um, bla absorber äh. oh cool das ist nicht sehr effektiv. Geht's der thomas mach mal einfach. So bist du kvp Oh Gott, das ist sehr effektiv. Oh Gott. Also wieder zu Lauch hoch zu trainieren. Ähm. Kuro. Ohne größere Attacken vielfalt irgendwie. So schauer ja, da. Ein Pogo könnte ich ja nach was für Typ das Ding hat, ne das hast du jetzt nicht gemacht. Bringt er überhaupt was? Ich glaube, du stirbst jetzt sowieso. meine, gehst man sterben nicht. außer Trainer Blaus Radikal, in Rot und Blau, sehr berühmte Theorie. Rängt oh. Spezialangriff stark. Das hätte ich gerne. Ähm, oder ist der An nee, Spezialangriff oder? Zumal ja, das hier. Das war glaube ich doch. Ich habe zwei. Aber ich muss auch irgendwie rausnehmen irgendwann, weil passt irgendwie zu gut zu diesem Pokemon. Pokémon. wo man Lebewesen, man kann sich nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte doch irgendwie schon. Pokémon passen sich irgendwie an den Trainer an. Man trägt seine Pokémon beachtet, dass die selbstständig Lebewesen sind, dem zeigt sich völlig neue Möglichkeit auf. Seit nicht irgendwie so Pokémon werden böse, wenn sie böse Leute gehören, ne? War das nicht so? Also ja, irgendwie kann man schon irgendwie aufziehen. Aber egal, wir müssen jetzt zurück. Wahrscheinlich, ich da drin gehalten werden können, oder so pass auf. Aber ja, bevor wir hier irgendwie auch machen, ich sag, erst erst habe ich gedacht, man könnte irgendwie hier diese man kann auf die Box jederzeit zu zugreifen, irgendwie abjusen. Also, ich äh, packe ein Pokémon in die Box rein und dann wieder raus in der Hoffnung, dass es voll gehalten wird. Aber das funktioniert nicht, habe ich mal probiert. Weil normalerweise, wenn du Pokémon in der Box rein tust, dann werden sie voll gehalten. aber hat so von hier machst dann geht das auf jeden fall schon mal nicht was ja eigentlich sinn machen würde weil dann wird das spiel ja noch einfacher sein So, wir gehen weiter übrigens ähm, wer bist du willkommen beim pokémon hort ich nehme hier pokémon von trainern in Pflege. ach du bist die pension mit zwei pokémon gleichzeitig ab jetzt kann es vorkommen dass ein Ei gefunden wird solltest du mehr über das thema wissen wollen spreche am besten meiner großmutterin äh, nö, will ich nicht Hallöchen, bist du hin? Es ist ein Toxel. Ja, es ist ein Toxel. Ich habe ein Ei bin damit rumgelaufen. Jetzt ist das auch sein Toxel geschlüpft. Ich möchte, dass du ja, es trainierst. Ist ein schockierend, putziges Pokémon. Drehte mir einfach dieses Ding an. Ey. Toxel wurde ein Eintrag Elektro-Gift. Das Gift auf den Giftsack in seinen Körper. sondern es war die Haut ab, rührt man es, bekommt man einen lebenden Schock verpasst. Uh, nee. Tox Toxel. Das hier kannst du auch haben. Gibst du sie einen Pokémon, kannst du sein Training damit beschleunigen. Weil es 5 mal EP Bonus, XS. Ja, weil X Erfahrungspunkte sind das, was ich gerade am wenigsten hatte. Äh, wie, was hältst du, wenn du deine Rates bestreitest? So, ähm. Toxel. Level 1. du bist neutral auch. Hasenfuß. Sein und nicht oder Käferattacke getroffen, bekommt es Angst und seine Initiative steigt. Okay. Robust ist hinterhältig. Also, es gehört mir, obwohl es irgendwie... Weißt du was? Das macht das Ding schon wieder ansprechender, da es jetzt auf Level 1 ist. Okay. Willkommen im Team. Vorerst. Ich will sehen, was ich mit dir anrichten kann. Hoch, willkommen. Hast du irgendwelche Fragen? Tschüss, alles klar. Gut, du bleibst fürs erste im Team. Herzlichen Glückwunsch, immer sehen. Level 1 allein, weil schon auf Level 1 ist, dass ich jetzt hoch trainieren muss. Macht das irgendwie ansprechend nach ja, Pokémon ein Ausschalt ist hier mit dem Richt in der richtigen Adresse. Jetzt äh, sind diese Idioten. Hm sieht sehr depressiv aus. Ole, Hey, du da, wir wollen über die Brücke. Wir haben keinen Bock zu latschen, dass man ein Pfad überwachsen und zwar da. Die können wir den anderen Arena-Change schon Prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt dann noch nicht mal ein tom um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mein Pfad klauen muss etwas gegen diese vielen lieber unternehmen verpassen ihnen eine abreibung Da kommt mal ihr ja, idioten klauen hätte was von klauen gesagt wir wollen uns das Radlos halt bloß borgen damit ein paar arena changer um zu scheuchen bis sie viel zu erschöpft zum kämpfen sind aber geht es jetzt erstmal einen kampf ordentlich auf die 12 ole, olle olle ja, ist klar diese typen ey. Ich habe das Gefühl, das Ding von meinem Ziel voll ultra stark ist oder so. Deswegen halt nicht, dass ich das mal im Team ähm, was? Ach Lauch ähm, ja. Kampf ist effektiv gegen Unlicht. nicht. Das sieht so ein bisschen aus. Es hat eine Windel an, irgendwie die Farben irgendwie so möchte Sind so ein ganz klein bisschen anders. Aber warte mal, das glaube ich normal und nicht ne? Ich glaube, dann bist du jetzt tot. Ne? Ja. Ein Volltreffer. 589? Ja, das Ding wird so von überstark. Oh, du hast ein weiter Aber es ist auch ein Unlicht, also ja. Jetzt passt mal auf, du. Der Tag hat auch verfehlt. Ich glaube, Käfer ist auch Bin schon wieder am drüber. Ach ja, ich habe ja einen Expertengurt an. Mit ich glaube, die wollten vielleicht, dass ich diese XP-Dinger irgendwie auf äh, Toxel anwenden sollte. Oder wir sind hier. Also wir stellen uns ihren Trainer in den Weg damit das Ding irgendwie schon recht stark ist. ne? Oh, das ging nach hinten los hey wir wollen doch nur ein pfad haben Kommt uns ja nicht in die quere nur von team geld fordert sich heraus zu ist das pokémon das in der dritten generation überhaupt keine schwäche hatte oh, du gehst jetzt mal wieder weg wir machen das schon keine angst äh, du bist unlicht und geist ähm nee müssen neutral sein ne? kratzer damit dem feen typ hat das ding jetzt aber wieder eine schwäche bekommen ne? ich bin ich irre in der dritten generation war es glaube ich das einzige pokémon hat keine schwäche hatte dagegen das kein typ sehr effektiv war voll Trevor. ich meine nur gegen fee anfällig zu sein ist jetzt auch nicht so so schlecht ne? du, du hast nur ein typ dagegen nicht effektiv ist hallo und das ding hatte eine mega entwicklung hatte und der jetzt ersetzt durch dynamaxing ne? Das war hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Du bist einfach zu stark. Wir sollen unseren Favoriten, denn da die Arena-Change gewinnen, das hilft nur eins. Wir müssen noch härter sortieren. War nur ab Haben eine riesige Klammer irgendwie hier am Rücken oder oh, bist echter Wahnsinn und sehe ich dann im Pokédex. Dann kann rotum ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor die Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen, mir mein Rad klauen, schenke ich sie einfach. Für Rotom gibt es nichts Teureres als Motoren? Deshalb schützen sie sehr gerne in allerlei Geräten, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine gute Idee gebracht. Was, wenn man ein Fahrrad mit einem Motor ausstattet, dann kriegt man ein Motorrad und siehe da, es ist sofort hineingeschlüpft. Aha, sie ist noch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Macht doch einfach mal eine Probefahrt ein dein Rotom, viel Spaß mit deinem neuen Fahrrad. Wo fahrst du noch? Stark schnauf. Rotom kannst sicher kaum erwarten. Mit deinem um Rad. Einfahren mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet. Dank des Rotom Torus reicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeiten. Augenblick, ich lese ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung durch den Plusknopf und der den Minusknopf, um mit dem Rotom -Rad zu fahren. habe oh. ich in die Kleidung schon wieder Oh Gott. Krass. Flinkfehler. Ah, das sind so EV-Dinger, ne? Stimmt eigentlich mit temial nicht. Sie sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, nur um eine Favoriten zu helfen. Ich glaube, sie sind ganz schön große Fans dann, wenn du mich fragst. entfernt kann man das stadion von Claw City sehen. Bald wirst du auch du dort kämpfen. Ich bin noch so ein bisschen hier vor, schauen in der dass niemand nervig ist, er kommt. Der ist genau, wenn ich meine. Ne? Ah, da steht der da Ein ja, du musst gegen mich kämpfen. Nur no, so als Vorwarnung. Tschüss. Hey, wo gehst denn du hin? Hey, wo gehst du hin? Okay, irgendwie. Moin, genau. Ja, Fange ich jetzt nicht voll nervig? Jetzt ganz okay. Hier ja, mit dem Fahrrad einfach ein. Alles klar. Ich habe mir aufs street meinen Namen für mein neues Teammitglied? Fragezeichen überlegen, dass ich das großes Potenzial sehe. Und ja, muss ich sagen sagen, Dankeschön fürs Zuschauen ich hoffe ich sehe euch in der nächsten folge wieder wenn es wieder heißt pokémon schwert und ja das doch bitte ein like ein abo ein kommentar Das wäre sehr lieb von euch und ich sehe euch dann in der nächsten folge oh. ciao ciao